Mir macht es Spaß, mit meinen Händen einfach so eine große Maschine zu bedienen, wo auch sehr viele Kräfte wirken und ich selber entscheide über Druck und Temperatur, die auch entscheidend für die Folie dann sind. In meinem Heimatland habe ich Naturwissenschaft studiert und das hilft mir auch natürlich sehr, besonders in der Berufsschule. Ja, ich bin froh, dass ich einen Job lernen kann, der Zukunft hat, den ich auf jeden Fall langfristig machen kann. Ich kann meinem Job einmal so viel verdienen, dass für ein Haus und eine eigene Familie reicht. Und später kann ich immer noch meinen Techniker zum Beispiel machen oder meinen Meister und vielleicht sogar noch studieren.